Wir feiern heute acht Jubiläen. Wichtige Jubiläen, tolle Jubiläen. freue mich auch, dass das so super vorbereitet wurde und so viele Fans und Freunde der Wasserversorgung hier sind. Aber wenn ich die acht quer lege, dann heißt das unendlich. Das ist ein Unendlich-Zeichen. Und ich glaube, das, was wir hier schaffen, ob das jetzt die Holding ist, die ZWS oder der ÖVGW mit seinen vielen Trinkwasserverbänden, das soll unendlich für unsere Mitbewohner, für unsere Einwohner, für unsere Bürgerinnen und Bürger dienen und das werden wir sorgsam darauf achten. Heute ist das Jubiläumsfest anlässlich des dritten österreichischen Trinkwassertages und wir wollten alle Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer und alle, die Wasser wertschätzen können, daher einladen und feiern seit acht Stunden ein super Fest. Wir haben lange Zeit daran gearbeitet und dann war also der Ideegeber der Trinkwassertag. Und wir haben meint, am österreichischen Trinkwassertag erstmals hier beim Bodenbauer bei der Zentralwasserversorgung Hochschwab Süd ein Fest zu veranstalten für die Menschen hier in der Region und auch für die Menschen natürlich bis... Noch Graz und auch weiter, das wäre eigentlich was Tolles. Und wir haben uns gedacht, wir können da gleich mehrere Jubiläen, die unser Unternehmen betreffen, feiern. Vor 50 Jahren haben erstmals die Untersuchungen hier in diesem Gebiet stattgefunden und man hat dann schlussendlich vor 45 Jahren das ganze Gebiet hier um den Hochschwab als Wasserschutz- und Schongebiet erklärt. Es ist aus der Wasserversorgung gesehen ganz wesentlich, dass wir seit 25 Jahren in Richtung des Süden nach Graz und mittlerweile auch weiter in in die Südsteiermark bis nach Hartweg hinaus das Trinkwasser vom Hochschwab liefern. Wenn man sieht, dass Wasser auf der ganzen Welt Mangelware ist und wir eigentlich nur den Hahn aufzudrehen brauchen und wir haben frisches Wasser, das man trinken kann von höchster Qualität, dann würde ich sagen, das ist schon der Lotto-Sexer bei uns zu wohnen, wohnen zu können und auch sorgsam mit dem umzugehen. Ich muss immer nur sagen, danke, danke, danke an die ZWS, dass sie uns so unterstützt hier in der Region. Zu mir einmal aus Marokko ein hoher Geistlicher gesagt. Uh, ihr habt das weiße Gold und wir haben das schwarze Gold und ihr werdet am längeren Ast sitzen. Ich war irgendwie mal desperaten und gefragt, was meint er damit und er hat gesagt, wir haben Öl. Uh, das ist zwar momentan hochaktuell und das kann man gut verkaufen, aber ihr habt das Wasser und ohne Wasser gibt es kein Leben. Also seid ihr wirklich diejenigen, die eigentlich die wirklich glücklichen sind. Wenn wir dann noch weiter schauen, wir haben dann noch weitere fünf Jubiläen zu feiern. Das eine ist einmal, dass vor 115 Jahren der Paul Kasecker, der berühmte Hochschwabmaler, unterwegs war. Vor 125 Jahren wurde erstmals, hier im Hintergrund sichtbar, die Hochschwab Südwand bestiegen. Dann 130 Jahre Gasthof Bodenbauer. Dann 160 Jahre die büchsenmacher Rosel, die man gut sehen kann hier. Und 175 Jahre Peter Rosecke. In Summe reden wir von acht Jubiläen, die wir heute hier beim Trinkwassertag, beim österreichischen Trinkwassertag feiern können. Das Event ist ein Hammer. Wir haben einerseits im Unterhaltungsprogramm natürlich Bühnenprogramm. Und so wie es jetzt gerade im Hintergrund läuft, ist es die Aflinser Tanzelrunde, die uns wunderschöne Brauchtumstänze vorführt, aber gleichzeitig auch die Gäste einlädt, mitzuwirken. Dann gibt es vier Schulen äh, Präsentationsmöglichkeiten. Sie haben bei der Gelegenheit immer die Jubiläen in den Mittelpunkt gestellt oder eben das Wasser, den Wasserkreislauf oder das Trinkwasser, das so wichtig ist. Auf, wie auf dem Strom dieser Jugendfreude steht. Was aufwendig gestiegen, was ein Jungfreuer blieb. Mein Burgberg Toll ist frei mit Rollenholl. Gott Voder behüt mein Herz Burgberger Toll. Autorin von Rosels Turnbuch. Ein ganz kleines, feines Büchchen. Zentrale Figur ist die Büchsenmacher Rosel. Die habe ich wieder auferstehen lassen. Dieses Foto, das wir kennen, ne? diese Postkarten-Oma aus Afflens, das ist 1928 entstanden beim Grimmassenschneiden Und erst in den 60er Jahren hat dieses Bild dann der Maria Zeller-Fotograf Peter Zermak entdeckt. Und das ging dann in kolorierter Version um die Welt. Das heißt, die Rosel hat beschleunigt medial und diese Rosel namens Rosinam MF, die entschleunigt beim Wandern. Und das Büchlein zeigt auch ganz viele Seiten, und zwar historische Seiten vom Hochschwab aus den Schätzen des Hochschwab Museums. Im Hochschwab Museum erwartet die Besucher Entschleunigung, Beruhigung, Entspannung und Erholung. Gegründet wurde es damals von unserem Altbürgermeister Ernst Betz, der sich sehr dafür eingesetzt hat, dass in der Region, in unserer Gemeinde etwas passiert. Und für uns ist das nach wie vor wichtig im Bezug zur ZWS, zur Zentralen Wasserversorgung Hochschwarzwald, mit der Zusammenarbeit, dass wir ein Naherholungsgebiet für Graz, für die Region einfach sind. Die Stadt Graz bzw. deren Bewohner benötigen rund 20 Millionen Kubikmeter an Trinkwasser jährlich und ein Drittel davon kommt vom Hochschwab. Dementsprechend ein sehr wichtiges Unternehmen und ein Unternehmen, auf dieses wir wirklich stolz sind und das glaube ich durchaus als Hüterin des steirischen Trinkwasserschatzes bezeichnet werden kann. Musik I'll